im Video, ne? Ähm, ciao. Oh, mein Kind juckt. Ah, oh, ja. Hm, schön. Ja, äh, Sportwagen ist... Kannst du? Kannst du nicht? Hier los, ja. Oh, du, uh. steig jetzt ein, du. Das ist jetzt unsere Karre. Aus dem Weg. Ja, ja. Wir, ich fahr, wir fahren schon vorsichtig. Sag, wo müssen wir abbiegen, hallo. Oh. Komm, ich hole ihn hier, weg mit dir. Yeah, yeah, parking yeah. lot, let's go, man. Haha, ich hatte überholt. Ja, ja, wir, ich fahr, wir fahren schon vorsichtig. Ja, ja, ja, ja, ja. Hier, schnell durch. Weg mit dir. Oh, oh nein, nein, nein. nein. Oh. Jesus Christus. So, wo ist Simons... Da, äh, da, da, da, da, ich seh's auf der Karte, da, da, diese komische Abwägung, ja. Like Was? <lacht> hey, no, no, <lacht> cool, die ist nicht cool, die ist nicht cool. Komm mit Lama, wir fahren jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt okay. Lama, steig ein! Oh meine Nase hier! Oh Gott, juckt es total. Tja ihm, ihn hat's nicht so gut erwischt. ja Man fuck you, see you at work.